Herzlich Willkommen auf Casinoverdiener.com In diesem Video erfährst du, wie du Diamond and Fruits bei Sunmaker kostenlos oder mit Echtgeld spielen kannst. Zuerst musst du dich von Casinoverdiener aus zu Sunmaker weiterklicken. Den Link zu Casinoverdiener findest du unter dem Video. Klicke unten auf der Seite auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Sunmaker. Du verlässt Casinoverdiener und bist jetzt auf der Seite des Sunmaker Casino. Klicke hier auf Spielautomaten, um Diamond and Fruits kostenlos zu spielen. Suche Diamond and Fruits in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt dann und du spielst mit Spielgeld. Natürlich kannst du dort auch nur Spielgeld gewinnen. Möchtest du dein Glück mit echtem Geld und echten Gewinnen an den Merkur-Automaten versuchen, musst du dich zuerst registrieren und kannst dann bequem Geld einzahlen. Klicke dazu auf den gelben Knopf mit der Aufschrift Registrieren ganz oben auf der Seite.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 Jetzt gibst du noch den Bestätigungscode ein und bestätigst, dass du über 18 bist. Klicke dann auf Absenden. Jetzt kannst du deine Daten noch einmal prüfen. SunMaker hat dir jetzt eine Mail geschickt. Öffne dein E-Mail-Postfach und klicke auf den Aktivierungslink in der Mail von SunMaker, um dein Spielerkonto freizuschalten. So sieht die Seite von SunMaker aus, nachdem du den Link geklickt hast. Bist du freigeschaltet, kannst du dich mit deinen Nutzerdaten oben rechts einloggen und Geld einzahlen. Klicke auf Weiter und dann auf Jetzt einzahlen.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 Diamond and Fruits findest du wieder unter Spielautomaten. Suche das Spiel dann in der Liste und klicke auf Play. Das Spiel lädt direkt in deinem Browser. Diamond and Fruits. Unten rechts kannst du deinen Einsatz verändern. Klicke auf Start, damit sich die Walzen drehen. Casinoverdiener.com wünscht dir viel Spaß mit Diamond and Fruits bei Sunmaker.